Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung und wir haben heute wieder einige Themen auf Lager. Heute ist mehr game-lastig als hardware-lastig und äh, ja, wir könnten eventuell den Ben fragen, ob er weiß, was für News wir heute haben. Und Ben? Ne, er weiß natürlich nicht, aber ich weiß es. Wir haben einmal PS5, PSVR News. Da sah es ja zuerst so aus, dass Sony komplett VR hängen lässt und äh, ja, da sind jetzt ein paar kleine News äh, aufgetaucht. Da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Dann Quest 2 Elite Strap Auslieferungsstopp, also das Elite Strap wird momentan nicht mehr verkauft, ähm, wegen eventueller Materialprobleme, die da äh, in, in, in dem Strap herrschen und äh, ja, da gehen wir mal ganz kurz äh, drauf ein, wer mein Elite Strap Video nicht gesehen hat, für den wird die News dann neu sein. Ja, und dann kommen wir schon zu den ganzen Games und da gibt es ein Spiel, Cosmophobia, das wird auch auf der Quest erscheinen. Äh, ist ein äh, Titel, der für PC VR eigentlich angekündigt worden ist und äh, jetzt findet er auch den Weg auf die Quest und das ist auch cool. Es ist wie Phasmophobia, nur im Weltall und mit einem Monster anstatt Geistern und äh, ja, da gehen wir mal ganz kurz auf den Trailer ein. Dann haben wir noch After the Fall, das ist das äh, Game von Vertigo Games. Die haben ja schon Arizona Sunshine produziert und äh, ja, die wollten uns einen richtig coolen Co-op-Shooter bringen, ähm, sogar Vierer-Koop-Shooter. Und äh, ja, der sollte 2020 erscheinen. Erscheint jetzt irgendwann, ja, frühes 2021. Also, das ist noch fragwürdig. Wandern genau. Und äh, ich hoffe mal im ersten Quartal. Dann findet Contractors den Weg auf die Quest. Also das Game wird definitiv auch von der äh, ja, kabellosen Version profitieren, denke ich mal. Und dann haben wir noch eine Star Wars Tales from the Galaxy Edge äh, News, eine kleine, da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Und dann gibt es einen Horrortitel, der jetzt für VR angekündigt worden ist. Und äh, das ist der Titel Agony. Agony war eigentlich ein Flat-Titel und der wird jetzt sehr wahrscheinlich in VR erscheinen und äh, ja, auf diese News gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Ja Leute, dann gehen wir erstmal ins Intro und äh, dann werden uns nur die erste News mal vornehmen. Ja, kommen wir zum Hauptthema PS5, PSVR und ja, es gibt schon äh, Tester, die diese Kombi jetzt schon testen durften. Leider ich nicht, <lacht> aber ähm, ja, also wir haben heute äh, in diesem Thema ernüchternde Aussagen und dann auch wieder Aussagen, die äh, ja erfreulicher sind und äh, kommen wir erstmal zu dieser ernüchternden Aussage hier. Also erstmal äh, muss die Einrichtung und äh, alles, was dazugehört, weiterhin gut funktionieren. Man äh, schließt alles an. Man braucht jetzt für die äh, PS4 Kamera einen Adapter, den es kostenlos bei Sony zu bestellen gibt. Der Link ist hier auch in der in der Beschreibung oder im Linktitel. Und ähm, ja, dann könnt ihr mit diesem Adapter die Kamera auf ein USB-Gerät adaptieren und äh, somit kann die dann in die PS5 eingesteckt werden. Ihr benötigt somit zwei USB-Schnittstellen, das ist jetzt hier auch ein Negativ-Manko. Also wenn man PS5 und PSVR nutzt, dann hat man nur noch eine Schnittstelle frei und äh, ja, wenn man dann noch eine, eine externe Festplatte anschließt, sind die wohl komplett ausgereizt. Und hier wird dann auch schon gesagt, äh, man sollte am besten dann einen USB 3.1 Hub dann sich kaufen und äh, somit hat man dann das Problem nicht. Die Kamera soll wohl hinten angeschlossen werden, weil da wohl die 3.1-Port sind. Und äh, ja, die Einrichtung funktioniert ganz gut, ein Messvorgang für die EPD-Einstellung und so weiter muss wohl ganz gut sein. Und ähm, die, die Spiele, die digital erworbenen Spiele können ganz einfach mit dem Konto dann installiert werden. Wenn ihr PSVR-Titel habt als CD, könnt ihr diese auch einfach so installieren. Ein Titel, der jetzt nicht funktionieren soll, ist Robinson the Journey. Der soll aktuell nicht funktionieren. Ich weiß auch nicht, ob der äh, komplett äh, niemals funktionieren wird. Da äh, brauchen wir noch ein paar andere News. Vielleicht wird es da noch mal was geben. Ein Update oder so, da habe ich mich jetzt noch nicht so äh, mit befasst. Und... Ähm, ja, also hier wird jetzt gesagt, äh, es gab noch keine grafischen Verbesserungen. Äh, zu diesem Thema kommen wir aber gleich auch nochmal. Und ähm, es soll wohl ein paar Verbesserungs-Sachen äh, ja, geben bei, bei den Ladezeiten. Äh, die müssen wohl ein bisschen besser sein. Äh, außer bei Iron Man wird hier äh, ja, negativ bemerkt oder vermerkt, dass das äh, immer noch sehr lange äh, braucht. Aber äh, es ist auch noch absolut wahrscheinlich nichts auf PS5 äh, ja, Optimiert worden und von daher muss man da einfach mal abwarten, ob das Ganze noch optimiert wird. Und ich denke, da werden die auf jeden Fall noch dran arbeiten. Und ja, hier wird jetzt gesagt, das Ganze ist momentan noch keine Offenbarung und äh, dass zum jetzigen Zeitpunkt unklar ist, ob PS5-Updates für PSVR-Spiele geben wird. Zu dem Thema kommen wir auch noch mal gleich. <lacht> Uh, Upload VR konnte nach stundenlangen testen und vergleichen keine spürbaren grafischen Verbesserungen zwischen PS4, äh, PS VR und einer PS4 Pro und der PS5 feststellen. Ja, jetzt kommen wir ähm, mal zu dem Thema, dass äh, PS5 oder Sony ja äh, eigentlich, ja, eigentlich äh, VR aufs Abstellgleis stellen wollte, scheinbar. Und äh, jetzt würden doch noch neue Bundles verkauft, also es jetzt die Frage, haben die so viele PSVR noch auf Lager oder werden die weiterhin produziert? Das ist jetzt die Frage und ähm, ja aktuell muss es wohl so sein, dass man in Deutschland ähm, bei Amazon zum Beispiel ein PSVR-Bundle kaufen kann und äh, da liegt wohl auch schon ein Adapter bei. Und auf dem Paket steht sogar, dass es für PS5 und äh, PS4 oder dass man eine PS5 oder eine PS4 braucht, um diese psvr brille zu nutzen. Ist ja auch schon mal erfreulich, dass das wirklich äh, ja, doch nicht komplett tot ist, sondern äh, weiter verkauft wird. Und ja, das freut mich. Und eigentlich sollten nur zwei japanische Bundles äh, erscheinen auf dem Markt. Und da war für den europäischen Markt noch gar nichts irgendwie ja, auf Lager oder wurde nichts angekündigt. Ja, scheinbar so, äh, wie es jetzt ist, können wir uns da doch auf was freuen. Und äh, hier steht auch nochmal dieses äh, Bild auf Reddit, was es gibt. Playstation 5 or Playstation 4 Required. Und äh, ja, erforderlich. Und das ist ja eigentlich eine gute Neuigkeit, weil ich dachte eigentlich, die verkaufen jetzt gar keine PSVRs mehr. Und äh, lassen das so langsam, ja, wie es letztes Mal war, so ausschleichen das Ganze. Aber scheinbar ist es nicht so und äh, ja, zu den ganzen, ja, ernüchternden, erfreulichen Nachrichten kommt jetzt nochmal was erfreulicheres, Erfreulich Mann ist das ein schweres Wort, <lacht> ich hab's aber heute schon und äh, ja, PSVR Spiele mit freigeschalteter Framerate, also ich bin jetzt hier auf Upload VR und äh, ich habe es einfach mal auf Deutsch gestellt, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser einfach lesen. Scheinbar ist es jetzt so, dass die äh, Frameraten nicht mehr gelockt sind, sondern die sind komplett bei PS PSVR-Spielen mit der PS5 freigeschaltet. Das heißt, wir können bis zu 90 FPS äh, nutzen und äh, mit einer Auflösung bis 4K. Und äh, ja, das zeigt uns eigentlich, äh, Sony arbeitet weiterhin an Updates und äh, die, ja, es gibt Grafikverbesserungen bei äh, einigen Spielen und äh, hier wird zum Beispiel äh, Blood and Truth. Soll ein Update erhalten, wo wir eine höhere Auflösung haben, schnellere Frameraten, also hier steht ja bis zu 90 FPS und äh, ja, anderen höher auflösenden Texturen und so weiter und so fort. Und äh, ja, das ist, ist eigentlich eine coole News, äh, wie mit der Oculus Quest 2, dass wir da jetzt Updates erhalten, die einfach ja, nur Grafik und, und äh, Framerate beinhalten. Und äh, ja, damit kann man aber trotzdem den VR-Markt am Leben erhalten bei Sony und äh, kann mit Sicherheit auch einige ja, Spiele mal, nochmal neu verkaufen. Und äh, Blood and Truth soll ja ein richtig guter Shooter sein. Ich habe es leider noch nicht getestet. Ich habe die PSVR ja nicht. Trotzdem finde ich diese News echt mega gut. Äh, gefällt mir, dass Sony da weiterarbeitet. Und ja, gehen wir mal weiterhin zu PSVR exklusiv Blood and Truth. <lacht> und äh, ja. Das ist wirklich jetzt offiziell angekündigt auch von Sony und äh, von dem Entwickler von Blood and Truth und äh, Sony London gibt bekannt, dass das neueste Update für Blood and Truth exklusiv für PSVR einige wichtige Verbesserungen beim Spielen des Spiels auf PS5 bieten wird und ja das ist eine richtig coole News und äh, ja gut Gameplay kennen wir alle ne? brauchen wir uns jetzt nicht nochmal anzuschauen und äh, was steht hier noch so es ist nicht komplett super deutsch übersetzt, ist halt von Google, aber man kann es schon echt gut verstehen, finde ich. Und äh, man könnte sich jetzt auch hier mit Englisch durchquälen, aber äh, wir lassen das jetzt einfach mal so. Es erweitert das Minispiel, so London heißt, aus PlayStation VR Worlds und wirft Spieler als Elitesoldaten aus, die in sein Haus in London zurückkehren, wo seine Familie in einen Verbrecher Verbrechenskrieg verwickelt ist. <lacht> ich weiß nicht, ob das so gut übersetzt ist, glaube ich jetzt nicht. Und ähm, ja, hier steht nochmal, dass es speziell für PS5 aktualisiert wurde. Könnte es große Dinge für Sonys Headset bedeuten. Ja, und das bedeutet für mich auch, dass äh, alte PSVR-Titel alle Update erhalten können. Und ja, hier steht jetzt nochmal, dass halt äh, die PS4-Version äh, von Hitman und No Man's Sky halt. Ähm, ja, man kann sie mit der PS4-Version spielen, aber mit der PS5-Version nicht. Das habe ich ja in der letzten News auch gesagt, und was total nicht einleuchtet. Und äh, Vielleicht gibt es da ja auch nochmal Verbesserungen, müssen wir abwarten. Und äh, hier steht jetzt auch nochmal von Upload VR, wir haben bereits in mehreren PSVR-Titeln auf der neuen Konsole verbesserte Ladezeiten festgestellt. Aber für uns haben diese Spiele tatsäch tatsächlich so funktioniert, als ob sie eine PS4 Pro verwenden würden. Gut, äh, das war natürlich vor der ganzen News, äh, hat Upload VR das Ganze getestet und heute kam ganz frisch raus, äh, es wird Updates geben, die die PS5, ähm, ja, PS5-PSVR-Kombi nochmal äh, bei einigen Spielen verbessert. Blood and Truth ist jetzt der erste Titel. Und lassen wir uns einfach mal überraschen, welche Titel dann noch folgen und äh, ja, für VR ist eine coole News und äh, ja, wir gehen jetzt weiter und äh, schauen uns nochmal die äh, Oculus Quest Elite Strap News an. Wie schon in meinem Elite Strap Video erwähnt, was ich oben in die Infobox packe, Auslieferungsstopp des Elite Straps wegen eventueller Materialfehler und äh, hier sehen wir auch nochmal ein Bild von diesem Materialfehler. Es muss wohl äh, hinten, wenn es zu zum dieser Kopfhalterung geht, Hinterkopfhalterung, äh, muss das Ding wohl reißen. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Ich kann es auch noch mal in, in groß zeigen. So und äh, zwar ist das ah, so. hier muss das Ganze wohl innen reißen. Also es sieht jetzt wie innen aus. Gut, außen wird es dann natürlich auch reißen. Aber hier, äh, das ist genau die Kurve, wo sich das Band immer reinzieht und, und wieder rausgeht. Und äh, da erschreckt der Ben sich. Brauchst dich nicht erschrecken, Schatz. Und äh, ja, ich denke mal, wenn der Hinterkopf dann hier anliegt und man zieht da dran, dann äh, wirken hier solche starken Kräfte auf dieses äh, Ding hier. Und das äh, ja, wird natürlich dann auch ein bisschen äh, ja, gestreckt, sage ich mal. Und äh, ja, wenn es dann Materialfehler gibt, vielleicht haben sie da eine schlechte... Ja, kunststoff, kunststoff kombi ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint da was zu reißen. Und ähm, es muss wohl ein sehr, sehr geringer äh, Prozentsatz sein, der da wirklich diesen Fehler hat. Es gibt äh, genug User, die wohl überhaupt kein Problem haben mit den Elite-Strap. Das ist erstmal positiv. Und ähm, es gibt aber auch Nutzer, die haben echt nur ein paar Tage gespielt und äh, ja. Drei, vier Tage habe ich gelesen und schon ist das Ding gerissen. Einmal sogar genau hier irgendwo in der Mitte. Und das ist echt übel, wenn man so einen Teil kauft. 50 Euro ist eine Menge Geld für nur so einen, ja, es ist wirklich nur ein Stück Plastik und ein bisschen Gummi dran. Und äh, dafür 50 Euro ist schon viel Geld und da muss das echt auch was aushalten. Und gut, äh, Facebook hat jetzt die Reißleine gezogen und äh, hat sich gesagt, okay, wir gehen den Ganzen jetzt auf den Grund. Und äh, die untersuchen das Ganze jetzt und es werden aktuell keine elite straps mehr ausgeliefert. Äh, ich habe scheinbar noch Glück gehabt. Äh, ich hoffe, ich bin nicht darunter und habe diesen Fehler. Wenn ja, wird es da definitiv noch ein einzelnes Video zu geben. Und äh, ja, also die, die gehen den ganzen jetzt auf den Grund und äh, ja, der äh, Patrick von die Zockstube ist dem Ganzen auf den Grund gegangen und schaut mal auf seinen Kanal, denn äh, er hat das ganze Ding ein bisschen missbraucht, würde ich sagen und äh, bei ihm ist nichts passiert. Er ist quasi einer derjenigen, der äh, ein gutes äh, Elitestrap bekommen hat scheinbar. Andere Leute haben halt äh, weniger Glück gehabt und äh, ja, also es gibt jetzt eine E-Mail äh, von, von Facebook an Besteller und äh, ja, da steht es drin, ähm, wir untersuchen derzeit Kundenberichte zur Qualität. Wir gehen davon aus, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz des Elite-Strap-Zubehörs von Problemen betroffen ist. Da uns sehr daran liegt, unseren Kunden stets die bestmögliche Qualität und so weiter und so fort. Das heißt, die haben sich jetzt gesagt, okay... Erstmal untersuchen, welche Charge ist überhaupt betroffen. Die, äh, jedes Ding hat ja Seriennummern und so weiter. Und die werden dann genau wissen, welche Charge äh, ist da betroffen von diesem Problem. Und dann können die dem relativ schnell auf den Grund gehen. Und äh, ja, wer weiß, was da wirklich schiefgelaufen ist. Ich hoffe, das ist wirklich nur einer der ersten äh, ja, Auslieferungschargen gewesen. Und äh, jetzt gibt es wieder äh, ja, keine Probleme mehr. Aber müssen wir abwarten. Und äh, bei mir ist noch nichts passiert. Ich habe erst einmal damit gespielt, es ist cool, damit zu spielen. Die Oculus Quest 2 ist nicht mehr so mega frontlastig. Und äh, ja, das Ganze liegt echt äh, super bequem hinten auf. Und äh, ich finde das Teil cool. Aber äh, das Teil ist auch problembehaftet, ähm, wie sehr viele Leute berichten mit diesen R Rissen. Der Doc, der Zitronenarzt, hat dazu ein Video gemacht. Äh, er berichtet von Knarzgeräuschen beim Bewegen. Da habe ich ja auch schon mal darüber berichtet. Äh, auch sein Video gezeigt dazu. Und äh, ja, das, das alles zusammen hat schon einen sehr, sehr faden Beigeschmack und äh, ist nicht wirklich gut. Aber gut, wenigstens, äh, dass er jetzt da äh, in Richtung ja, Verbesserung gehen oder Qualitätsmanagement äh, gehen und sagen, okay, wir gehen dem jetzt noch auf den Grund und gucken mal. Und ich denke mal, die Leute, die wirklich die, von diesem Problem betroffen sind, die werden auch ohne Probleme ein Austauschgerät bekommen. Ja, Leute, das erstmal zu der Hardware-News heute. Jetzt kommen wir in die Gaming-Abteilung und äh, fangen mal an mit Cosmophobia. So, kommen wir zu unserer Cosmophobia news und äh, ich habe diesen Titel noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und äh, habe jetzt erst dadurch erfahren, weil es auch eine Quest-Version geben wird. Und äh, hier sind wir auf der Steam-Seite für die PC-VR-Version und hier steht Veröffentlichung Quartal 2021. Soll wohl die gängigen Brillen beinhalten ne? oder unterstützen, kann im Sitzen und im Stehen gespielt werden. Deutsch wird noch nicht unterstützt, scheinbar. Und ähm, ja, es ist ein äh, Survival-Horror Roguelike. Und äh, ja, das heißt, wir werden wahrscheinlich auch sehr oft da sterben. <lacht> Und äh, ja, ich möchte mich, mich mir am liebsten jetzt erstmal diesen PCVA trailer äh, anschauen mit euch zusammen. Und danach gucken wir uns auch mal die Quest-Version an. Schauen wir mal, äh, was wir da für Unterschiede sehen. Und äh, ja, ich würde sagen, los geht's. <lacht> Schauen wir uns mal ganz kurz an. Ich versuche mal, das zu stoppen, wenn er die Tür aufmacht. Das haben man ganz kurz in den Monster. Okay, da sieht man nicht viel, ne? Aber es hat irgendwas mit diesen ganzen Sachen zu tun, die da irgendwie auf dem Boden äh, so rumwachsen. Ja, ähm, das sieht auf jeden Fall sehr creepy aus, muss ich sagen, und die, die Soundeffekte waren ganz cool gemacht, fand ich. Äh, man hört auch über dieses, dieses wahrscheinlich Wachsen von diesem komischen Zeug, was man da überall gesehen hat. Und äh, grafisch sah es jetzt auch ganz gut aus, hat mich so ein bisschen an Alien Isolation erinnert, aber äh, jetzt auch nur ganz, ganz äh, ein, ein ganz klein wenig, sage ich mal. Und äh, ja, scheinbar muss man da auch äh, Dinger sammeln, craften, und äh, wir haben da so eine Art 3D-Drucker gesehen, wo dann was äh, wirklich gecraftet wurde. Und ja, sah interessant aus. Ähm, ich mag so Spiele nicht, wo es die ganze Zeit nur dunkel ist. Also ich, ich mag schon mal äh, auch dann Passagen, wo es dann auch wieder öfters hell ist. Ne? Und äh, hier scheint ja wirklich diese Raumstation abzusterben. Und da ist wirklich fast alles dunkel. Man hat die ganze Zeit nur eine Taschenlampe in der Hand und... Wenn ich jetzt so, sag ich mal, mit Phasmophobia, da kann ich einfach schon mal Licht einschalten. Ich kann zum LKW gehen, das wieder hell und so weiter und so fort. Und ja, aber sah, sah jetzt nicht schlecht aus. Und äh, ich finde cool, dass äh, dieser Titel auch für die äh, Quest erscheint. Und äh, ja, ich würde sagen, schauen wir uns einfach jetzt mal den Quest 2 Trailer an. Oder Quest Trailer. So und los geht's. Also eine Drohne. Kleiner Jumpscare. <lacht> ja Leute, das war die Quest-Version und äh, ich denke mal, das war wirklich Quest-Gameplay ähm, und kein Quest-2-Gameplay. Quest-2 wird wahrscheinlich auch wieder äh, grafisch ein äh, bisschen besser aussehen. Also man sah jetzt schon ziemlich abgespeckte Grafiktexturen und äh, Soundeffekte waren weiterhin gut. Ähm, nimmt den Ganzen natürlich auch so ein bisschen an, an, äh, ja, an Tiefe, sage ich mal. Und dann Immersion, aber ich denke mal, creepy ist trotzdem auch mit der Quest. Ja, also sieht, sieht nach einem coolen Titel aus, einem coolen Horrortitel. Ob es jetzt mein Geschmack ist, weiß ich nicht. Ähm, was sagt ihr dazu? Ist das ein Titel für euch? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und äh, was sagt ihr zum PC-VR- und Quest-Vergleich? Würde mich auch mal interessieren, was ihr dazu so denkt. Und äh, ja... Jetzt kommen wir zum nächsten Titel und das ist After the Fall. Ja, Leute, After the Fall wird sich leider ein wenig verspäten. Es ist ein Titel, auf dem ich mich mega freue, denn Vierer-Koop-Gameplay äh, in VR, mega, also da freue ich mich sehr drauf. Äh, das ist genau das, für was für VR auch gemacht ist. Natürlich spielen äh, oder sind Singleplayer-Spiele auch gut, aber äh, sowas macht mir auch mega viel Spaß und äh, ja, ich bin gespannt, wie das Game so wird. Wir gucken uns auch gleich nochmal äh, Trailer davon an, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und äh, ja, jetzt hat der Entwickler bekannt gegeben, das eigentliche Veröffentlichungsdatum 2020, also Ende 2020, wird leider nicht eingehalten werden können. Es wird irgendwann, ja, early 2021. Ich hoffe im ersten Quartal, äh, dass sie das damit meinen. Und äh, ja, da gab es jetzt eine ne Nachricht, vom Entwickler Vertigo Games und die erklären halt, ja, dass sie sich dafür jetzt entschieden haben, das erst 2021 äh, herauszubringen, weil sie ja auf jeden Fall den Spiel rausbringen wollen, was nach ihren Visionen, Visionen auch funktioniert, ähm, was bugfrei ist natürlich auch und äh, da bin ich auch ganz in ihrer Meinung. Also, es bringt nichts, wenn sie irgendwas rausbringen wo dann, äh, ja, sage ich mal, am ersten Tag ein riesen, riesen Shitstorm startet, weil äh, nur Bugs da sind und es kein, kein vernünftiges Gameplay, äh, ja, kein, kein Gameplay möglich machen. Und das hat alles schon gegeben und das kann ein Spiel echt kaputt machen. Und da bin ich äh, auch denen Ihrer Meinung lieber ein bisschen mehr Zeit lassen und ein vernünftiges Game releasen. Klar kommen immer Bugs noch später äh, zum Vorschein, weil es halt mega viele Spieler dann auch spielen und äh, von diesen Bugs dann berichten, ähm, die eventuell gar nicht dann wirklich auf dem Schirm waren oder noch keiner erlebt hat vom Entwicklerteam. Aber ähm, ja, also die haben sich jetzt dafür entschieden. Auch wegen äh, Corona, Covid-19, ähm, das hat natürlich auch alles verlangsamt, äh, schreiben sie hier. Klar, wenn so ein Entwicklerteam dann irgendwie auch eventuell einen Corona-Fall hat, eventuell dann auch ähm, ja, mehrere Leute in, in äh, Quarantäne müssen, ins Homeoffice müssen, das verlangsamt natürlich den ganzen Vorgang. Klar können die im Homeoffice wahrscheinlich auch arbeiten, aber äh, nicht so gut, wie wenn sie wirklich alle im Büro arbeiten. Von daher muss man da jetzt erstmal erst abwarten. Und ich denke mal, die werden einen auch äh, auf dem Laufenden halten. Aber ich finde den Schritt ganz gut, äh, den sie jetzt machen. Äh, Hut ab, Vertigo Games, ähm, weil es bringt nichts, ein fehlerbehaftetes Spiel rauszubringen. Und äh, ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal Trailer an vom Game. Es gibt zwei davon. Und äh, ja, die würde ich gerne mit euch gucken. Und äh, ja, los geht's. After the cold war ended, we Then hell froze over. They're calling this the new ice age. Been 20 years. The 80s seemed to lurch from high to high. We injected every designer drug known to man. On a trip to be the best possible you. Playing tag with the hand of God. We scavenge what was once our home to get by. We take our chances with what was once human sake of our survival the world was ours once I say we get it back Ja, das waren die beiden kurzen Trailer. Der eine zeigt so ein bisschen mehr, äh, auch ein bisschen Gameplay. Und mich erinnert das Ganze so ein bisschen an äh, Destiny. Äh, nicht vom Setting her, aber so vom, ja, wir haben äh, komische Monster, wir haben äh, einiges an Waffen und äh, ja, wir haben äh, Koop-Gameplay, sage ich mal. Und äh, ja, ich denke mal, also wenn man diese ganze Anzahl an, an, von diesen Monstern, Zombies sieht, da ist mit Sicherheit auch Teamplay gefragt und äh, ja, da freue ich mich schon mega drauf und äh, es sah so aus, dass es auch wirklich so eine äh, ja, so äh, Werk Werkbank gibt, die, äh, wo man auch seinen Charakter äh, ja, verbessern kann, sage ich mal, äh, stärker machen kann. Es gibt auch Nahkampfwaffen, wie wir gesehen haben. Ich denke mal, man muss Blaupausen finden, um auch Waffen herzustellen. Und äh, dieser, dieser kleine Computer, den wir da gesehen haben, der erinnerte mich so ein bisschen an, an Fallout. Ähm, da sah man ja dieses Männchen, mit das so, so machte und äh, ja, ich denke mal, das wird wirklich der, der Charakterbaum dann sein, den man dann verbessern kann und ja, sieht echt cool aus und äh, grafisch sah das ist ganz okay aus, die haben jetzt nicht übertrieben in dem, in dem Trailer, fand ich. Also ich denke mal, das ist wirklich das auch, äh, was wir erwarten können und ich freue mich auf das Game und äh, bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Freut ihr euch auf das Game? Ist das was für euch? Oder sagt ihr so, nee, äh, lass mal, das ist gar nicht. Natürlich muss man da erstmal abwarten, äh, wenn es da wirkliches Gameplay mal von gibt. Es soll auch eine Beta stattfinden. Da kann man sich auf der äh, After the Fall-Seite für anmelden. Und äh, ich bin gespannt, wann die mal startet. Und dann kann man eventuell so ein bisschen mehr sagen. Vielleicht auch zeigen, wenn es keine... Ähm, ja, wenn es kein Embargo gibt, aber meistens ist es so, dass es dann wirklich ein Embargo ist und man darf kein kein Video, Fotomaterial davon zeigen. Aber müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Shooter und das ist Contractors. Auftragnehmer VR kommt Anfang nächsten Monats Oculus Quest. <lacht> ja, Contractors VR ist natürlich gemeint und äh, ja, cool, dass es jetzt auch für die Oculus Quest 1 und 2 erscheint und äh, ja, das passiert am 3. Dezember und äh, da kommt es offiziell raus. Es gab wohl eine Version, die man auf dem Discord-Server sich irgendwie runterladen konnte und per Sideload, glaube ich, dann auf die Quest bringen konnte. Habe ich nicht gemacht. Und äh, es gab jetzt auch ein großes Update im Juni diesen Jahres für äh, Contractors. Ich habe echt schon lange nicht mehr reingeguckt. Das letzte Mal, wo ich reingeguckt habe, äh, wurden wir so dermaßen weggeknallt. Ähm, das war schon nicht mehr schön und teilweise waren auch mehrere Leute der Meinung, dass da auf jeden Fall ähm, auch irgendwie Hacker unterwegs waren. Äh, war damals auch wirklich... Ja, im Internet konnte man nachlesen, ich glaube Reddit und so, dass da sehr, sehr viele Leute gemeckert haben. Die müssen wohl daran gearbeitet haben, ob es wirklich besser geworden ist, kann ich momentan noch nicht sagen. Aber äh, ich finde es cool, dass es jetzt auf die für die Quest äh, rauskommt, weil äh, genau bei so Titeln, äh, da ist es super, dass man kein Kabel hat. Man kann sich die ganze permanent drehen und äh, natürlich muss man Grafikabstriche machen, aber trotzdem... Ja, kann man sich da auf ein richtig cooles äh, Game, einen coolen Shooter. Also mir hat das Spiel immer mega Spaß gemacht, auch wenn ich da nicht der Beste drin war. Aber äh, schon ein cooles, cooles Spiel, muss man sagen. Und äh, es soll 20 Euro kosten. Am 3. Dezember, wie gesagt, erscheinen. und ähm, Ja, Onward hat ja auch eine Quest-Version bekommen. Und äh, dann gibt es noch das Population One, was ja auch sehr beliebt ist. Ich habe es mir noch nicht geholt weil ich äh, momentan eh keine Zeit habe, das zu zocken, aber ich werde es mir definitiv noch holen und äh, auch äh, auf meinem Kanal mal zeigen. Ja, Leute, ich möchte mir gerne jetzt nochmal einen Contractors äh, Quest-Trailer anschauen und äh, ja, dann können wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Film ab! schon. Das ging schnell. Ähm, es soll auch so sein, dass es äh, Crossplay gibt mit SteamVR, mit Oculus Benutzern, die auf dem PC spielen und äh, noch besser ist, dass das Spiel auch Crossplay unterstützt. Das heißt, ihr kauft die Oculus Version, könnt es für die Quest benutzen, ihr könnt es dann auch für die Rift S benutzen und äh, sehr wahrscheinlich dann auch ähm, mit Rewive auf anderen Geräten zocken, aber das muss man natürlich noch abwarten, ob das dann äh, gut funktioniert. Äh, ich habe die Steam-Version, von daher muss ich mal gucken, ob ich da auch die Oculus-Version bekomme. Und ähm, ja, gut, es sah jetzt okay aus, sage ich mal. Es war wirklich ähm, Quest-Gameplay und äh, ich finde immer, dass das... Spielprinzip halt einfach mega viel Spaß machen muss und das tut es. Und da ist die Grafik meiner Meinung nach auch zweitrangig und äh, klar können wir keine Mega-Grafik-Highlights da auf der Quest erwarten, auch nicht auf der Quest 2. Ähm, dafür ist die Technik einfach noch nicht so weit. Also da müssen wir echt noch Abstriche machen zum PC. Äh, man hat nicht ohne Grund im PC äh, eine Grafikkarte, die so lang ist und, und so dick ist. Ne? Also es kommt nicht von ungefähr. Dafür machen die, machen die äh, autarken Brillen aber einen verdammt guten Job, muss ich sagen. Und ja, ich freue mich auf äh, Contractors und ich hoffe, ich kann es auch irgendwie testen. Und äh, ja, kommen wir jetzt zum nächsten Titel und das ist Star Wars. Ja, Leute, am 19. November erscheint Star Wars Tales from the Galaxy Edge auf der Quest. Und äh, ja, diese Rolle spielt Yoda, steht jetzt hier bei Mix.de. Und äh, ja, wir lernen Meister Yoda kennen. Ähm, das Ganze spielt ja eigentlich nach Episode 8 und äh, Spoiler, <lacht> Meister Yoda existiert ja eigentlich gar nicht mehr. Und ähm, warum, wieso, weshalb wir ihn trotzdem kennenlernen, ähm, steht hier. Und wir spielen einen äh, ja, Droidentechniker, der nach einem Weltraumangriff auf dem Planeten Not landen muss. Und äh, wir sind dann in der Kneipe Black Spire Outpost. Und lernen einen Barmann kennen, der ein begnadeter Geschichtenerzähler ist. Und ähm, er erzählt die Geschichten so gut, dass man wirklich selber äh, in die Rolle des Protagonisten dann schlüpfen kann, wovon berichtet wird. Und äh, ja, wir schlüpfen in die Rolle des weiblichen Jedi-Padawan Adi Sansi. Und ähm, ja, da taucht irgendwie ein altes Relikt auf. Eine uralte böse Kraft wird dann innerhalb eines Tempels freigesetzt. Und äh, Adi ist die einzige Überlebende, äh, Überlebende und äh, sie kontaktiert den Jedi-Rat, wo, woraufhin Meister Yoda zu Hilfe eilt. Und äh, ja, mit Meister Yoda an der Seite können wir dann quasi äh, im Tempel das Böse bekämpfen, denke ich mal. Ja, Star Wars Tales from the Galaxy Edge erscheint am 19. exklusiv für Oculus Quest und kostet 24,99 ist natürlich äh, nicht wenig, aber äh, ja, hat natürlich die Star Wars Lizenz und ähm, ja, eine Fortsetzung ist auch schon für 21 angekündigt worden und äh, es wird mit Sicherheit richtig cool werden. Die Frage ist, wie lange das Ganze dann sein wird und äh, ja, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Ähm, ja, es ist halt Star Wars, ne? da, da muss sich jeder im Klaren sein. Die letzte Erfahrung Star Wars war ging ja auch nicht so lange, aber es ist halt Kult und den Kult bezahlt man dann natürlich auch gerne. Und äh, ja, ich fand's cool und äh, ich würde sagen, oder ich finde Star Wars cool und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal den Trailer an und äh, können dann nochmal ganz kurz darüber berichten. Los geht's. there's something wrong with this place they're gone i don't feel any of them no lost the temple is Now follows you it does. Ja, das war der Trailer Temple of the Darkness heißt der Trailer und äh, ja cool, dass man an, an der Seite von Meister Yoda dann wirklich auch kämpfen kann. Und äh, wir haben gesehen, wir kriegen auch ein paar Jedi-Fähigkeiten. Uh, ne? Wir können uh, mit unserer Hand Dinge, die weiter weg sind, bewegen. Wir haben Laserschwert und uh, ja, ich bin gespannt. Ich werde es mir mit Sicherheit holen, weil uh, ich mega seit der Kind ein mega Star Wars Fan bin und habe uh, die als Kind die ersten drei Teile, die es damals gab, uh, hoch und runter gespielt, sage ich mal. Und uh, ja, da ist man echt froh, dass man sowas dann jetzt auch in VR erleben kann. Ja, Leute, zum... Vom bösen Tempel gehen wir dann auch zum nächsten Bösen und das ist Agony. Das Flat Game Agony bekommt eine VR-Version spendiert. Es gab jetzt einen Twitter-Beitrag, den gucken wir uns gleich mal an und äh, schauen wir uns erstmal, um was es sich hier geht. Also man ist in Agony eine ja, Seele in der Hölle und äh, ja, man muss da seine seine Reise beginnen, sage ich mal, und versuchen, da irgendwie aus der Hölle rauszukommen, so wie ich es jetzt, ver jetzt verstanden habe. Es ist am 29. Mai veröffentlicht worden, 2018, und äh, ist von den MadMind Studios. Es hat nicht wirklich sehr, sehr, nicht sehr gut ab abgeschnitten, aber äh, die meisten Spieler haben nur gesagt, dass eine VR-Version helfen könnte, das Ganze, ja, Intensiver zu gestalten, dass man auch mehr Angst hat. Und äh, ich habe selber nicht gespielt. Wenn ihr wirklich äh, das Game in Flat ge gespielt habt, schreibt einfach mal unter die Kommentare, wie ihr das fandet und äh, wie ihr es jetzt findet, dass da eine VR-Version von erscheint. Und äh, das Gute ist, es gibt schon eine deutsche Oberfläche, also mit deutschen Untertiteln wahrscheinlich, damit man auch der Story folgen kann. Das Ganze soll ungefähr acht Stunden dauern. Und äh, ja, acht Stunden Horror in VR ist schon heftig, ne? <lacht> also wenn es dann wirklich äh, so horrormäßig ist. Und äh, ja, schauen wir uns jetzt einfach mal den, den Twitter-Beitrag an. Und äh, hier sind wir auch an, an, an meinen Twitter-Account angemeldet quasi. Und äh, falls ihr Twitter habt, könnt ihr mir gerne folgen, at Tupac-VR. Und äh, ja, dann äh, denn da werde ich auch immer mal wieder... Ja, was posten, äh, wenn es Livestreams gibt und so weiter und so fort. Und ja, dann bekommt ihr das darüber auch mit. Aber jetzt erstmal hier zu, ne, zu der News und äh, Ignibit, das ist ein Entwickler, der hat äh, Zero Killed gemacht. Das war dieser, dieser Shooter. Ist nicht wirklich gut angekommen, glaube ich. Aber die äh, haben jetzt eine Kooperation geschlossen mit MadMind Studios und äh, ja, die entwickeln jetzt... Die agony version äh, in Virtual Reality und mehr gibt es dazu auch noch nicht. Ähm, welche Brillen unterstützt werden, äh, kommt es auch für die Quest. Dazu gibt es noch gar nichts. Das ist jetzt eine ne ganz frische Info, sage ich mal. Und äh, ja, ich bin gespannt, äh, wenn es da was Neues gibt. Äh, Sie schreiben ja hier, stay tuned, es more content is <lacht> coming soon. Und äh, ja, wenn es dann was Neues gibt, werde ich mit Sicherheit auch in meiner News-Sendung wieder erwähnen oder mal zeigen. Und äh, es gibt einen Gameplay-Trailer, den schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Der geht aber acht Minuten. Äh, wir skippen den mal ein ganz klein bisschen durch. So, also. schauen wir mal, was wir hier haben. ziemlich heftig, oder? <lacht> ja, so sieht die Hölle aus. Oder so stellt sich das Entwicklerstudio die Hölle vor. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in VR echt heftig sein kann besonders Soundeffekte und so. Ja, das war mal ein bisschen Gameplay-Trailer. Wer mehr sehen will, also auf YouTube gibt es unter Agony so viel Let's Plays und so weiter. Schaut euch das einfach mal an. Aber könnte in VR schon heftig sein. Wie es jetzt in Flat war, kann ich nicht beurteilen. Äh, sah sehr blutig aus. Und ähm, ja, steht ja auch hier Horror, Erotik, Sexual Content, Gore, Dämonen. <lacht> ja, Leute. Ich hoffe, euch hat die Sendung heute hier gefallen. Und äh, wenn ja, wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, äh, könnt ihr das gerne durch ein Like tun, durch ein Abo, durch Kommentare. Wenn ihr wollt, eine Spende, da freue ich mich natürlich auch immer drauf. Und äh, ja... Was soll ich noch sagen? Ich hoffe, euch hat die Sendung hier gefallen. Für Anmerkungen, äh, ja, Diskussionen, könnt ihr gerne immer unter die Kommentare schreiben. Äh, können wir gerne über gewisse Themen dann sprechen. Ihr könnt euch, uns gerne auf dem Discord besuchen bei den drei Flatingos. Da bin ich mit dem Chris Reality und den Hoshi 82. Wir haben einen gemeinsamen Discord. Und äh, der Link dazu steht unten in der Beschreibung. Da stehen auch meine Spendenlinks von, von Stream. Da äh, gibt es einen Amazon Affiliate Link, äh, wenn ihr den benutzt bei Amazon äh, Käufen, dann könnt ihr äh, ja, mich unterstützen, zahlt aber keinen einzigen Cent mehr. Also ihr klickt den einfach an, macht eure Bestellung fertig und äh, schon weiß Amazon, okay, ihr, ihr habt über meinen Link gekauft und äh, ja, dann bekomme ich einen kleinen, ja, einen kleinen Prozentsatz davon, sage ich mal. Aber ohne, dass ihr wirklich was mehr zahlen müsst. Ja Leute, das erstmal dazu und äh, ich hoffe euch hat es gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.